Ja, mein Name ist Adam Wert. ich habe mit Rita zusammen die Familie Sevenheart gegründet und die Mitglieder heißen Ernie, Lottie und Adi, äh, wobei die Figuren sind von Rita und Hugo und Fritzi, das sind meine Figuren. So, und zu Hugo kann ich folgende Geschichte erzählen, also Hugo ist ähm, Vegetarier, deswegen ist Fritzi auch die Freundin von Hugo, gleichzeitig ist es so, das äh, Hugo, äh, Hugos Eltern, die Mutter heißt Isolde und ist Störchen und, äh, und der Vater heißt Heinz und ist ein Kiebitz. So und die beiden, äh, also Isolde kommt von Nordfriesland und äh, Heinz kommt von Ostfriesland. Die beiden haben sich kennengelernt und äh, haben dann beschlossen, eine Familie zu gründen und haben dann einen Baum ausgesucht und haben dann ein Nest gebaut. So, und in diesem Nest hat dann Isolde das Ei gelegt und als es dann fast soweit war, hat Hugo im Ei natürlich ordentlich Rambazamba gemacht. Heinz war total nervös, hat nach seiner Isolde gerufen, die gerade unterwegs war, um Futter zu suchen und äh, hat dann anschließend äh, äh, ihn gehört. Ist Isonis zurückgeflogen, hat total aufgeregt, so wie ich auch, äh, und ist dann voll in den Baum hängen geblieben. Ja, dadurch äh, ist äh, Hugo aus dem Nest gefallen, weil er es unglaublich gerappelt hat. Äh, und während dem Unterfahren ist das Ei aufgesprungen. Und dann stand Hugo zwischen dem ganzen Leben und wusste erstmal voller Staunen nicht, was ist das alles? Ja, und so geht die Geschichte dann weiter.